Ich bin Melli von Team Nushu und ich habe Nushu gegründet, weil ich finde, es ist an der Zeit für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft. Nushu ist ein branchenübergreifendes und positionsunabhängiges Karrierenetzwerk für Frauen. Auf gut Deutsch bedeutet das, wir vernetzen dich über deine Blase, deine Bubble hinaus und das ist unfassbar inspirierend. Zeigt, wie viele Möglichkeiten wir als Frauen haben, was andere Frauen vielleicht schon gerockt haben, wie die Situationen angegangen sind. Da liegt unfassbar viel Power drin. Wir treffen uns regelmäßig auf ganz vielen Events. Es ist leicht ist ganz im letzten Jahr waren es über 170 Events, das passiert, wenn man so viele tolle Frauen mit vielen Zielen und Ideen zusammensteckt und die dann ja, miteinander Großes schaffen. Wir haben Präsenzmeetings in vielen Großstädten und wir haben auch jede Menge digitale Angebote. Und bei uns dreht sich inhaltlich viel um das Thema Leadership, persönliche Entwicklung, äh, mentale Gesundheit, genauso wie um Entrepreneurship als auch New Work. Also es gibt so viele spannende Themen, denen wir uns regelmäßig äh, widmen, genauso wie natürlich auch Finanzen. Klingt vielleicht nicht so spannend, mega wichtig, wissen wir alle. Genau, mit uns findest du also immer Inspiration und auch gute Gesprächspartnerin, denn neben den Events haben wir auch eine eigene App, Nushu Connect, da findest du das gesamte Team Nushu versammelt, darüber kommunizieren wir, da kannst du andere Frauen äh, ja, suchen und mit ihnen direkt ins One-to-One -one gehen, wenn du das Gefühl hast, dass diese Frau vielleicht genau die Sparring-Partnerin ist, die du dir gerade für deine aktuelle Jobherausforderung oder Challenge äh, suchst, äh, suchst und da dann, äh, ja, sage ich nur happy networking. Wir sind die goldenen Brückenbauerinnen. Wir setzen darauf, dass Netzwerken immer dann gut äh, funktioniert, wenn man entspannt ist, wenn man sich wohlfühlt. Ich finde, es gibt nichts Gruseligeres, als alleine auf so einem Event irgendwo in der Ecke zu stehen und nicht so genau zu wissen, wohin mit sich selbst. Das wird dir mit Nushu nicht passieren. Wir sind so ein quirliger, ja offener und auch, man muss wirklich sagen, liebevoll miteinander umgehender, wertschätzender Haufen, will ich sagen, dieses Team Nushu. Und es macht jede Menge Freude, so miteinander in den Austausch zu gehen. Wenn du sagst, das klingt Bombe, dann noch zwei Sachen vorab. Die kosten Geld. Das kostet 240 Euro im Jahr. Deine Mitgliedschaft und du musst dich bei uns bewerben. Wir haben einen Aufnahmeantrag, Aufnahmeprozess. Das heißt, du musst erstmal den Antrag auf, ausfüllen. Gib uns da bitte gerne Kontext mit. Das hilft uns auf jeden Fall total. Und anschließend schauen wir uns deine Unterlagen einmal an. Uns ist es wichtig, dass wir divers bleiben im Team NUSHU. Darauf achten wir ganz besonders. Und wenn es dann für beide Seiten passt, bekommst du auch bald schon dein Login und auch Terminvorschläge für dein persönliches Mushu Onboarding. Da gehen wir dann nochmal ganz genau darauf ein, welche Herausforderungen du gerade hast, was dich vielleicht zu Mushu bringt. Und vielleicht findet sich schon direkt die eine oder andere Frau, die dir mit guten, guten, guten Ratschlägen aushelfen kann. Und das ist unser Ziel, dir eine wunderbare Networking Experience zu ermöglichen, wo du als Person und nicht als Funktionsträgerin im Vordergrund stehst. Wir freuen uns auf dich.